Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir starke heimische Industrie in Österreich haben. Einerseits die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, aber auch mit ihren verlässlichen Partnern der ProBag-Branche etwa. Beide Branchen haben es geschafft, die Versorgung der heimischen Bevölkerung mit Nahrungs- und Genussmitteln sicherzustellen. Eine sehr hohe Recyclingrate und keine Spuren in der Umwelt zu hinterlassen. Das ist die Antwort der Papier- und Kartonindustrie auf die Klimakrise. Unsere Branche ist systemrelevant. Wir schützen die Produkte des täglichen Bedarfs. Deswegen hat uns auch die Regierung unter gemeinsamen Kraftanstrengungen Kraftanstrengungen ProPack die Systemrelevanz entsprechend bestätigt. In diesem Sinne gemeinsam anpacken, nachhaltig verpacken, innovativ sein. Und dann werden Papier- und Kartonverpackungen eine sehr, sehr, sehr schöne Zukunft haben. Unsere Wellpappe-Verpackung trifft den Trend der Zeit absolut. Wir sind ein Produkt, das unsere Waage schützt auf dem Transport, ist wie ein Airbag sozusagen mit äh, Papier und Luft durch die Welle. Wir, ist, unser Produkt ist aus einem nachwachsenden Rohstoff und über 80% unserer Papiere werden äh, aus recycelndem Papier laufend eingesetzt. Die Sammelquote für Wellpappe in Österreich ist besonders hoch mit nahe den 100 mit über 98 und der Recyclingkreislauf hier perfekt geschlossen.